Yo, und willkommen. Mein Name ist Danilo lp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, wie man sieht, ich bin der Champion immer noch. Und ja, ähm, wir haben den Pokédex komplett. Wir haben alles andere mehr oder weniger komplett. Wir haben die Story komplett in Pokémon Schwert Hauptspiel. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eiskalt ins DLC, was ich mir letztens runtergeladen habe. Die Rüstung, die Insel der Rüstung, nicht umgekehrt die Rüstung des Inseln. Und ja, ähm, als ich mir runtergeladen habe, hier sitzt einfach nur, ich muss zum Raspberry Bahnhof und Animationen sind sogar noch an. Cool. Und da können wir dann zu der Insel hinfahren. Also, los geht's, ne? Ich weiß jetzt nicht so viel über das DLC. Ich weiß, es gibt offensichtlich neue Pokémon und so, ne? Ich habe mir so ein Trailer mal angeguckt damals, als er rausgekommen ist, aber habe ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Neue Legendäre. Alte Legendäre in neuen Formen aber da war es dann auch schon und ja deswegen freue ich mich ich gehe jetzt hier relativ blind rein das heißt ich habe das noch nie gespielt und ich weiß auch nicht so viel bis auf die Sachen die ich jetzt gerade erzählt habe ich habe mir neue Klamotten angezogen weil warum nicht ne ich bin jetzt der Champion ich habe jetzt ein neues Outfit wir gehen ins DLC da brauche ich natürlich neue Klamotten ne? und ja anstatt meinen meine, meine weißen Jacke habe ich jetzt eine grüne rausgeholt und ich habe da Champion T-Shirt hier mit dem schwert und Schild an und ja ähm, habe ich eigentlich hier irgendwie was? Hier Sequenzen überspringen? Nein, ich weiß gar. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Habe ich bei Schild aktiviert, weil ich da schnell durchspielen wollte, nachdem ich hier Schwert durchgespielt habe. Aber ich weiß immer noch nicht genau, was da bedeutet. Egal, ist ja egal. Wir gehen jetzt ins DLC. Ich glaube, wir müssen einfach nur mit dem Typen sprechen. Ne? Das ist doch ein Rüstungspass. Mit dem Rüstungspass kannst du zur Rüstungsinsel reisen. Wo soll es hingehen? Zur Rüstungsstation. Okay, cool. Oh, da ich auch so Okay. Ah, guck mal. Rüstungsinsel. War irgendwie komisch. Da gab es gar keine Installation. Ich habe mir einfach nur den Pass runtergeladen bei Nintendo und da kam keine Installation oder irgendwie sowas. Das war eigentlich schon Direkt fertig. Komisch. So, hi. Hey, du da. So das ist dein erster Besuch auf der Rüstungsinsel, stimmt der forsche Lebensweise Pokémon auf der Insel. Also weißt du, was zeigt dir noch mal der Pokédex kurz? Ich werde ihn aktualisieren, damit du die hiesigen Pokémon dahin registrieren kannst. Toll, dann muss ich ja noch mehr kommen. <lacht> ein nee. Dein Prodex wurde der Rüstungspokédex hinzugefügt. So wäre bei meiner Forschungsarbeit halt sehr helfen wenn du möglichst viele Pokémon fangen mit ihrer Pokédex-Einträge zeigen würdest. Aber mein Pokédex war voll und du hast ihn jetzt wieder ruiniert. So, gefangen 108, gesehen 108. Ja okay, einige habe ich schon so, ja hier zum Beispiel hat Flickmon, habe ich zum Beispiel hier schon gefunden. Was? eine Einige alte sind auch hier drin, ne? Okay. Okay. Dito. Okay, ich weiß gar nicht, sind eigentlich neue Gala-Pokémon hier auch drin Ich meine, da sind nur neue von alten Editionen drin, ne? So, sag mal, dass ich mal einen Blick darauf werfen. Dein Vorschub deines Rüstungsbitte. Nein, ich ja nicht. Glaube ich doch Du hast tatsächlich 100 Pokémon gefangen und das bereits die Hälfte des gesamten Rüstungssets vervollständigt. Was? für die hilfe mit äh, damit komme ich mit meiner forschung wunderbar voran vielen dank ich habe schon die hälfte aller pokémon gefangen geil okay hi. du willst was von mir eigentlich bin ich hier, um den dojo dieser insel beizutreten aber da treibt so eine seltsame person vom stadion rum oh, hi. hallo dlc waifu Oh, da bist du ja pünktlich auf die Minute genau nicht schlecht für dein Alter. Hm, du sag mal, kennen wir uns von irgendwoher? Ach, ist ja auch egal. Ich bin auf jeden Fall die sophora da ich schon länger dabei bin. Dazu kannst du mich gerne deine Mentorin ansehen. Äh, hier muss eine Verwechslung vorliegen. Also, echt du weißt schon, es geht um das Master Dojo, dem du heute beitreten sollst klar warum nicht äh, was soll das macht sich dieses in etwa über mich lustig für mich die in allen punkten perfekte super äh, zuckersüße sophora Okay, kämpfen wir doch erstmal um zu sehen auf welchen stand du bist ich war drauf äh, auf dich alles gleich hin. komm einfach raus wenn du bereit bist Okay, wenn du denkst du hast eine chance gegen den champ die mir nicht zeigen aber so richtig ich wusste die ist irgendwie voll weil sie nicht die originale die originale konzeptart von der zum beispiel die sieht ja Kennt ihr, wenn irgendwie Charakter irgendwie so ein Schatten irgendwie in ihrem Gesicht haben wegen ihren Haaren oder so und das äh, lässt die Charaktere immer irgendwie voll böse aussehen und ich wüsste immer, der ist auch irgendwie so was, irgendwie weiß nicht, voll süß aussieht, aber irgendwie voll sich oder irgendwie so ist, keine Ahnung. Äh, vielleicht soll es das Ganze doch sein lassen. Wieso triffst du nicht stattdessen bei? Okay, das war mal ich die Fertig. Ich habe natürlich mein Story-Team dabei. Da sind ein paar Fleckmons. Hey, du siehst aus, als wärst du zum ersten Mal auf der Rüstungsinsel. Die ob es bestimmt in den Fingern, dich hier gründlich umzusehen. Was? Aber zuerst musst du mir zeigen, was du so drauf hast. Das ist ein Mentor in dem Master-Dojo. Werde ich mich jetzt ansehen, was du drauf hast. macht dir was gefasst. Dann kommen er. Pokémon-Trainer, so also vorauf heute ich heraus. jetzt schon klappen. Okay, wenn du Käferbomber einsetzt, dann hast du jetzt schon verloren. Es muss ein kleines Kräftemessen. Also werde ich dich nur ganz sacht verprügeln Okay, Aber 58. Geben wir es auch. Es ist doch nicht wert, die Zeit des Champions zu verbrauchen. Jetzt du hast mich in die Ecke gering das geht ja wohl mal gar nicht. Also, mir fliegt man, ich weiß gar nicht, was für ein Typ ist, ehrlich gesagt. Das ist mal Feuerball ein na verfehlt. Die hey, von meinem Gift wird ja schon nicht ganz schwindelig Was okay, dies Gift-Trainerin macht eigentlich Sinn. Ich glaube, das Gift dann der schade auf der sind quasi ein kleines Willkommensgeschenk von mir ich glaube diese uniform konnte man sich schon kaufen die gift uniform ja ne? die, die glaube ich an die klamotten ja wie gesagt dies weg das ist noch nicht mal erfahrungspunkte pass, pass auf mein nächstes giftiges pokémon wir ja nur ich habe keins mehr, ja, sind alle tot. Ist der neue Fang, ist eine Nutzlock hier. Was Momentchen, Stopp, stopp, stopp. Ist das gerade wirklich passiert? Ui, der ist ganz schön heftig darauf. Wenn so ein starker Trainer im Dojo Partipp dann sinkt mein Stern am Trainerhimmel. Ich muss ihn unbedingt loswerden, aber ich habe den Auftrag ihn abzuholen. <lacht> Ja, schon klar, dass ich mich absichtlich zurückgehalten habe, oder? Hihi. Aber ja, du machst dich ganz gut als Trainer. Es ist nur so. Unser Dojo kann auf eine ziemlich lange Geschichte zurückblicken. Selbst schem und der Unschlagbare hat in diesem Dojo trainiert. Da vor jemand auf deinem Niveau. Naja, das könntest du zu das könnte etwas zu viel für dich werden. Verstehst du? ist Also, wenn du einen großen Bogen um unser Dojo da hinten machst und nach einer kleinen sightseeing tour wieder brav nach Hause fährst. Hm? Ich gebe auch das hier. Bin ich nicht lieb? Eine Style-Karte. diese Karte weiß ich direkt, er hat in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl. Oh, uh, stehen in den Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl offen. Ja gut, dann mach's gut. Auf ne wiedersehen. Hey, hey. Okay. Nein, das ist ein Weilord Geil. <lacht> richtig cool so ähm, ja ich würde sogar sagen wir tun erstmal den rat von ihr erstmal beherzigen und uns erstmal ein bisschen umschauen ich habe zum beispiel das erste pokémon das erste neue pokémon gefunden aber die können wir natürlich nicht so fangen ne? dafür haben wir unseren hoch ausgebildeten jäger der dafür sorgt jäger macht seine macht sein debüt in offiziellen Part, glaube ich, weiß ich nicht, egal. Ich sagen, wir fangen erstmal alles, was wir hier noch nicht kennen und füllen unseren Pokédex erstmal. Sonic. Ja, Trugschlag, komm her. Oh nein, ich warte. Pomodof kann, glaube ich, riesig pickeln, ne? Ja. ich habe da ich habe gesehen, wie sich ein nächstes direkt angestellt hat. Na gut, ähm, ja, wenn ich will, hat hier ganz chillig alles machen. Ich habe jetzt keine Eile und so. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal in Stadt DLC anfangen, weil sonst habe ich jetzt ein Stück viel aufnehmen, aber oder nur diesen ein Part. Wir tun uns jetzt einfach hier erstmal amüsieren und nicht so die Story erstmal verfolgen. würde Ich sagen. sagen, oh Gott so lass dich fangen also man kann ja auch mit X, ja. schon lange her ich ein Pokémon gefangen habe okay lass mich so am besten drin bleiben direkt ich kann nicht Trugschlag einsetzen weil du dann schon wieder risiko Risikotackle einsetzen dich selber ausnocks ja ich habe vier Meisterbälle habe Wundertausch bekommen Ich komme genug legendäre fangen. So erst erstes Pokémon auf der Rüstungszentrale gefangen, ein pummel schön. So, sein Lungenvolumen übersteigt das der meisten anderen Pokémon. Es sind so lange wieder bis sein Gegner eingenickt sind. Ich muss gerade die Box wechseln, möchte ich gerade, sonst wird alles, es wird hier alles durcheinander. wir ja, sind nämlich meine Helfer alle. So, also, wenn ich hier noch Pokémon fangen dann nehme ich erstmal meine anderen Team-Pokémon. Auch ich meine komplette Box an anderen Team-Pokémon rein, die noch nicht so gelevelt sind, damit die vielleicht ein bisschen hochleveln müssen. ja auch mal irgendwann zum Zug kommen. Habe ich ein bisschen vernachlässigt, all diese Pokémon an, die ich nicht benutze. Okay, cool. Habe ich schon die Lag habe ich gerade eingesammelt und ja, äh, habe ich hier eine Karte? Ja, natürlich ich habe hier eine Karte hm. muss ich dann hin. Ja, das genau. hier um Ecke irgendwo dann bin ich jetzt weit. So, da ah, bist du das Büro. sind auch neu. Das erscheint. Jetzt hier so ein inoffizieller fangpart erstmal, aber wir haben ja hier unsere Hilfe dabei, wird als beschleunigen sollte jetzt bitte kein risiko tackle oder irgendwie so hat Heilopfer. Da klappt er nur Team kämpfen oder? Also, Pokémon kämpfen wenn nur noch ein anderes Pokémon, das oder? Um hat Pokémon gefangen. Also wie gesagt, hier wird nichts storymäßig irgendwas passieren. Sind seine beiden Ohren aufgerollt, das darauf hin, dass es ihnen körperlich oder physisch nicht gut geht und es Zuwendung braucht. Okay, ich gebe dir Zuwendung in meiner Box. So, ähm, tun wir mal hier schütteln, zu so gucken, ob es neue Beeren gibt. Also nicht. Davon einige neu. Ja. Drei Bären. Ich meine, wir hatten gerade ein bisschen Story. Wir haben gegen die eine oder gerade gekämpft. Ich meine, ist doch was. So besser als nichts, ne? Fitness mehr. ich werde jetzt natürlich jetzt hier nicht angeln oder irgendwie so weit. ich will einfach nur alles fangen und ich jetzt auf den ersten blick so sehe ne? zum ist das und links hi lass direkt darauf zu schwimmen Wenn was gefährlich ist, kommt noch zu Lass direkt dahin schwimmen ah, du wirst mir glaube ich ein bisschen weh tun, ne? Rauhaut, ja, rau haut. Autsch. Kann schon. Ist ja neutral sein, ne? Oh Gott. Jäger, pass auf. Wir können sie drauf gehen, nur so nebenbei. Ah oh, nee, hat Point Check. So habe ich, ihn nicht auf ein AP runtergauen. Ähm, was ist das mal sich noch gegen ein Dich, würde ich würde sagen, Black Wing, aber ich habe das ja auch so in meinen Parts gemacht. Damals vor langer Zeit, also ich äh, immer, wenn ich ein neues Pokémon gesehen habe, habe ich habe ja in meinem Parts gefangen. Ne? Oh Gott. das mache ich eigentlich nur da weiter, wo ich aufgehört habe. So, das beute schießt es aus Wasser aus seinen Hinterteil und jagt mit seiner Geschwindigkeit von nur 20 km hinterher. So, dann beleben wir mal. Egal oh, wieder. Oh, ich habe neue Sachen. Aprikoko Pink. Okay. Ich hier eine Zähne bekommen. So, jetzt der Rüstungspass, ne? Heilen, belebt habe ich ja noch genug und dann noch ein übertrag habe ich ja noch genug. Nicht so, als wäre mir geld. Ich habe 730.000 Pokédollar dollar. Ich normalerweise für Klamotten ausgeben würde, weil ich sonst nichts anderes habe. Oh, da ist eine gelbe eine TM? Ist ein Trainer. Trainer, bist nee. du das, man Galanus Zweige zu einem hübschen Arm reflechten kann? dem acht Galanus, zwei, übrigens, vielleicht aus einen Galanus reif. Okay, da ist ein Rasenmeer, Rotom, glaube ich, aber ich habe da schon Rotom, also brauche ich das nicht fangen. Ja, da war eine wo hier. Ne. Ne. Hallo? TP war das. hitze -caller. Ah, ist ein bisschen enttäuschend. Ich halt ja nicht ewig. Also das ist mehr oder weniger eine zweite Naturzone hier, ne? Ja, ich gehe mal aufs offene Meer. Mir schon nichts passieren ne? Okay, das ist ein bisschen bedrohlich jetzt hier. Ich will mal gucken, was da für ein Rate ist. Ne? aber wird so viel Zeit in Anspruch nehmen, würde ich sagen. Wenn ich genug gucken mal habe, die jetzt als machen können mit denen. So, was Nichts ist hier. könnt könnte den Baum hier abschicken, aber das jetzt erstmal. Wie gesagt, hier wird jetzt nichts mehr passieren. erstmal hier nur so weit anders hingehen. Also ich muss hier erinnern, ist gar nicht weit. Ja, mal erstmal hier um, ich habe für das Ding bezahlt. Also tue ich ja doch so machen, wie ich will. Hm, Ingal schon beleber habe ich direkt meinen Beleber wieder bekommen. Cool, und oh, Tauchball, cool ich sehe nichts, Leute. Ich wieder an Land. Ich sehe nichts. Ein Geil. Einfach so mal. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann gar nicht entkommen. Doch. Alter. Das ist ja voll bedrohlich. Hier weg von mich Der Nebel soll mal weggehen. Ich sehe nichts. Was ist das? Wie ist neu aus? Komm mal her. Ach, du bist es auch mal genau. Scampisto. Oh Und oh. oh, ich habe gerade nichts im Team. So, du musst den aber irgendwie, weiß nicht, ein bisschen schwächen können, ne? Ja. Sagen wir eingefroren, das gut. Wasser Pokémon müssten sich eigentlich viel eher einführen lassen. Das sollte mal irgendwie so eine Dinge sein. da also sollte mal hinzugefügt werden. Da macht irgendwie voll Sinn, ne? Feuer Pokémon dürften nicht so anfällig sein gegen soweit Auras wäre, warte mal Au! Der Angriff sah voll klein aus, aber mit voll Schaden gemacht. Da war Da war ein Volltreffer. Okay, los. Hat gefangen. Ich werde mein nächstes Pokémon, das ich hier gefangen habe. Ding. Sehr gut. Scampisto wurde gefangen. habe ich euch irgendwann bekommen. Ich den jetzt auch vervollständige. Selbst wenn es seine schirren im Kampf verlieren sollte, wachsen sie wieder nach. Das Innere seines Scheren ist ein Gallein beliebtes Delikatesse, cool. So. Erstmal Jäger wieder an der ersten Stelle. Okay, der weg. Ne? Ich weiß übrigens nicht, wo ich gerade bin. Ne? Nur mal mit ihr auf dem Stand bleibt. Ne? Hier ist eine neue Insel. Hey dieses Sandburg Pokémon. Direkt ein neues gefunden. Sankuba, Sankabu. Ganzen Pokémon Sonne und Mond Pokémon. die habe ich noch nicht alle drauf? Weil ich Sonne und Mond nur so ein bisschen gespielt habe und nicht durch. Die hat keinen keine Wirkung, da ist Boden. Ich weiß gar nicht, was für ein Typ ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist Geist, ne? Aber scheint auch Boden zu sein. Ja gut. hier gar nicht angreifen. Der macht das Ding fertig. Ich kann auch noch Psycho klinge einsetzen. Ich gerade. Also der Angriff mit der erhöhten Volltrefferquote nicht so gut. auch drin. Ach man. Oh, Sandsturm. Ja, gut, dann du wir eben irgendwas ein, was dich schwächen kann. stahl ja, ja vom sandsturm kein schaden Los, Blackwingo. black wingo sammler da kann sich immer wieder hoch Das ist er super hat ja Blackwing ist aber 72 ich nicht so eine dolle idee egal du bist geschwächt loskommen ich bin der champ ich bin der champ ich bin der champ okay cool war schon eine halbe stunde ein paar tier erledigt nur pokémon gefangen es entstand aus einem sandhaufen in denen der groll eines verstorbenen vor die schaufel auf den sand Kubus kopf ist, ist ein größer Schatz. Aber schon wieder eine gruselige Geschichte mit Geister Pokémon. War jetzt ein Geister Pokémon, oder? Oh, was eins der Pokémon, die ich in Sonne und Mond hatte. wuffels irgendwie zwei verschiedene Formen, hat einmal Tag und Nacht, ne? Trug schlag und fehlt was wieder wieder das ist nicht sehr effektiv stein das ist gar nicht mehr das ist gut zu wissen hier das ist weh geschlagen ja aber man kann dann nur einmal platzieren frage habe ich mich irgendwann auch mal gestellt was mir gerade auffällt kann ich eigentlich voll einfach entwickeln ich muss einige pokémon ja wahrscheinlich nur einen sonderbomben geben dann können die sich schon entwickeln ich glaube das mache ich nachdem ich mal oder was sich alles durch level entwickelt um zeit zu sparen kann da sein hat einige sonne mond pokémon sich durch irgendwelche anderen sachen noch entwickeln von denen ich nichts weiß es war sehr zentral aber wegen seiner angewohnheit zu beißen mit seinen trainer mit der zeit ein ziemlich herausforderung du sei weißt. du bist kloppt oder so Hi. kommt ihr einfach mal ein serial killer einfach so okay warum nicht hat jetzt als dieser also nicht overused pokémon zu der ich mich nicht herablasse die zu benutzen ich habe zwar auch ein kompetitiv trainiertes gänger aber das habe ich nur komplett trainiert weil ich irgendwie unglaublich viel glück hat mit versteckter fähigkeit und richtiges wesen und all das im simsala gefangen also wenn ich wenn das simsala zum beispiel perfektes wesen also was hat so auf anhieb dann würde ich das auch komplett trainieren aber ansonsten nicht das führt über extrem hohe es verfügt über extrem hohe intelligenz und soll sich an ein an alles erinnern können was zwischen seiner geburt und seinem tod passiert äh stimmt der ja, Kadaver werden irgendwie geboren von irgendwie kindern und ne? kind hat irgendwann in kadaver oder so verwandelt irgendwie so was war das glaube ich so was habe ich da gerade gefunden sehe auch dass ist das ist halt nicht dieses ich glaube das habe ich dann schon kein Ausrufezeichen da kommt ein pokémon kriegen wir noch irgendwo hier stimmt weiß ich nicht hoffentlich werden wohl noch eins finden irgendwo stimmt wenn ich darüber gehe ne, pass auf eins kriegt man noch einer geht noch eins gibt noch ein in meiner box einer geht noch, ein geht noch ein. In meiner Box. Bist du? Habe ich das Spiel aber irgendwie nie nirgendwo ab hier, ich irgendwo abhält, hier irgendwo reinzugehen. Da kann man hier einfach erkunden, wie man will erstmal. Sonderbombungen. hat Mein Wasser habe ich gerade gesehen. Geh weg von okay du bist ein toxa Komm her. das eblis pokémon von sui schon Na wer kennt den hallo wahrscheinlich keiner nicht ne? keine andere jetzt gucken, ne? na gut Tentoxa. Ja, topsa lieblings wasser pokémon von dem das lieblings pokémon an sich ist ja einmal druckschlag paar mal draufhauen Pokéball werfen 1 oder zwei, dann bist du bei mir im team ist was ich machen könnte ich könnte irgendwie einige eier mit mir rumschleppen einfach nur um die vorentwicklung von einigen pokémon nebenbei zu holen ich glaube ja nicht hat irgendwie ein ganzes team voller level 70er pokémon braucht man um die story hier zu schaffen wenn die eine schon ich glaube 60 irgendwie so was war maximal wir tun mal zur gleichen Zeit unseren Dings hier unseren Pokédex auf werden wir hier neue Kunden. Das eine Idee, ja, nee. Verbindet einfach mit unserem parts wo ich hier wieder Fangpatz oder so machen muss. Den äh, Toxer leuchten die roten Kugeln auf seinen Kopf stark auf, ist Vorsicht geboten, da es kurz danach Ultraschallwellen ausstoßen wird. boom alles klar. Oder so, war es was für diesen Partner? Wir haben jetzt ein paar Pokémon gefangen. Ich habe wir haben jedes Pokémon, was wir gesehen haben, wir gefangen. Gesehen, 117. Okay. Was habe ich mir verpasst? Hatte die eins? Die hat man hat die schon gesehen? Ah nee, das entwickelt sich zu diesen genau. Diesen 1000 Tausendfüßler, glaube ich. Stimmt. Cool. Alles klar, meine Frage ist jetzt kann ich mich jetzt von hier aus wieder ja kann ich sogar gut dann sage ich euch was ich machen werde ich werde einfach weitermachen ja wir fangen erstmal mal wir tun uns jetzt ja erstmal aus bevor wir die story weitermachen ne? ist jetzt nicht so als würde die uns weglaufen und ich werde zum pokémon hort gehen ich werde dann einige pokémon ausbrüten lassen einfach nur damit wir die bereit haben für den nächsten part zum schlüpfen und so ne? unser pokémon hier zu vollstehen ist das eine gute idee ja nicht ne, gut wie gesagt ich, ich sehe euch in der nächsten folge wieder bei pokémon schwert die rüstungsinsel DLC. ich bedanke mich als zuschauen ich hoffe ich hatte hat gefallen wenn ihr bitte einen like, einen einen das bitte ein lager kommt das mit mich sehr freuen, dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder